Unsere Experten beantworten gerne ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Benutzer stehen häufig vor dem Verlust ganzer Archive mit Hochzeitfotos und Urlaubsfotos beim Reinigen der Festplatte. Martins Taufen, die ersten Schritte eines Kindes, Fotos von wichtigen Ereignissen im Leben sind von unschätzbarem Wert. Wenn Sie auf ein ähnliches Problem stoßen, befolgen Sie unsere Anweisungen. Verweigern Sie die Arbeit mit der Festplatte von der das Foto gelöscht wurde. Wenn dies nicht möglich ist, minimieren Sie die Arbeit mit ihm. Jedes installierte Programm oder jede aus dem Internet heruntergeladene Datei kann gelöschte Fotos überschreiben und nicht zurücksenden. Überprüfen Sie den Windows-Papierkorb. Möglicherweise befinden sich Ihre Fotos drin. Erinnern Sie sich an den Ursprung dieser Fotos. Wenn ein vertrauter Fotograf Sie an Sie weitergegeben hat, wenden Sie sich erneut an ihn.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 Es gibt Fotos auf Festplatte. .de. Formatieren Sie es. Wie wir sehen, ist die Festplatte formatiert. Die Fotos sind verloren und jetzt müssen wir die wiederherstellen. So. Wie werden diese Fotos mit dem Programm äh, Headman Photo Recover wiederherstellt? Führen Sie das Programm aus. Der Wiederherstellungsassistent wurde geöffnet. Klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie die Festplatte aus, auf der Sie das Foto wiederherstellen möchten. Wählen Sie schneller Scan. weiter. In den zusätzlichen Optionen können Sie das Erstellungsdatum der Dateien entweder geöffnet oder geändert und die Dateigröße angeben, um die Suche festzulegen. Ich wähle Suche nach Datum erstellt, letzte Woche, da in meinem Fall die Dateien erst kürzlich auf der Festplatte gespeichert wurden. Jetzt ist Suche nach Größe, Mittel, da in meinem Fall alle Dateien, die gelöscht wurden, haben eine durchschnittliche Größe von nicht mehr als 1 Wir warten, bis an der Analyseprozess abgeschlossen ist. Fertig. Es werden Miniaturenansichten von Bildern angezeigt, die wiederherstellt werden können. Deaktivieren Sie gegebenenfalls nicht benötigte Fotos. Klicken Sie auf Weiter. Nachdem wir auf Festplatte gespeichert ausgewählt und den Pfad angegeben haben, in dem unsere Fotos wiederherstellt werden sollen, klicken Sie auf Wiederherstellen. Fertig.